Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen uns heute mal mit dem Amazon-A9-Algorithmus beschäftigen und ich will so ein bisschen euch näher bringen, wie das ganze System eigentlich funktioniert, auch wenn niemand wirklich weiß, wie genau es funktioniert oder auf welchen Parametern es exakt ist, gibt es natürlich immer so Anhaltspunkte, die viele Leute ausprobiert haben, wo man dann schon irgendwie so ein Gefühl dafür bekommt, wie das Ganze funktioniert. Und bevor wir da halt jetzt näher darauf eingehen, ist halt wichtig, ein bisschen was allgemein zum Thema Amazon zu erzählen. Und zwar ist es so, so ist es meistens auch bei Google, so ist es eigentlich überall, also es werden immer die Leute gekauft, ja, die, sage ich mal, auf Seite 1 sind. Ja. Das heißt, im Normalfall bekommen über, wenn man sich das mal so anguckt, ja, das heißt, wir haben jetzt hier die ähm, Suchergebnisseite und hier ist Seite 1, hier ist Seite 2 und hier Seite 3. Ja, und hier sind die Prozentangaben. Hier oben sind 100%. Und jetzt stell dir mal die Frage selber, welche Artikel du kaufst. Wenn du einen Suchbegriff, beispielsweise Kissen, eingibst, gehst du auf Seite 3 und kaufst da oder kaufst du auf Seite 1? In den meisten Fällen, wenn alles hier ganz gut aussieht und da irgendwer dabei ist, der dich anspricht, kaufst du auf Seite 1. Und so ist es auch. So ist bei Google, auf Seite 1 werden 90% geklickt, aber bei Amazon auf Seite 1 werden 90% geklickt. Das heißt, bis hierhin, kriegen alle, also die auf Seite 1 kriegen 90% der Klicks ab und die ersten drei davon kriegen von diesen 90% nochmal ungefähr 80% der Klicks ab. Ja, Das heißt, wenn du in den Top-3-Ergebnissen bist, bist du 80% definitiv. Also hast du eine, bist du einer der relevanten Produkte und kriegst den meisten Suchvolumina ab und somit die meisten Klicks und Käufe im Normalfall. Wie sich das zusammensetzt nachher, werden wir gleich im einzel drauf eingehen. Auf Seite 2 sind es ungefähr, um dann ein Gefühl zu geben, 8%, ja, also hier sind es 90%, und auf Seite 3 sind es irgendwo 2%. Ja? Das heißt, nur 2% der Leute, die irgendeinen Suchbegriff wie Kissen eingeben, kaufen wirklich von Seite 3. 8% von Seite 2 und 90% auf Seite 1. Und wenn du dir dessen bewusst bist, wird dir sicherlich klar, dass es dir nicht bringt, auf, auf Seite 3 zu sein oder noch schlimmer Seite 4, 5, sondern du musst bei den Top-Performern mitspielen, um wirklich Umsatz und Revenue zu generieren. Und dafür muss man den Algorithmus ein wenig kennen. Zumindest einfach grob, wie er funktioniert. Und jetzt wollen wir mal darauf eingehen, was sind, also wie sich so ein Ranking zusammensetzt. Ganz interessanter Faktor, weil viele denken, das ist relativ einseitig, aber da gehen wirklich super viele direkte und wirklich viele indirekte Faktoren mit ein. Und das muss man einmal verstehen. Das heißt, woraus setzt sich denn das ganze Ranking überhaupt zusammen? Ja? Das heißt, wir wollen uns das jetzt mal anschauen wie wir wirklich unter den Top 3 Performern ranken. Und da gibt es ein paar wichtige Faktoren. Und ähm, diese Faktoren wohl sind wirklich, ich sag mal, eigentlich relativ klar. Das ist auf der einen Seite natürlich deine Relevanz deines Produktes. Weil ich gebe dir ein Beispiel, wenn du unter dem Keyword Kissen verkaufen möchtest, aber kein Kissen bist, dann bist du nicht relevant. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Relevanz und auf der anderen Seite weil Amazon möchte dem Kunden das bestmögliche Produkt präsentieren, damit er es auch kauft am Ende. Und wie ermittelt Amazon das? Aufgrund der Performance. Ja? Das heißt, du hast nicht nur, wie relevant ist dein Produkt für den Kunden, oder das, wie, wie ist es zu dem Keyword, wie relevant, sondern du hast auch natürlich deine Produktperformance, die damit eingeht. Und wenn man sich diese beiden Thematiken wirklich anschaut ja, und sich anguckt, die Relevanz und die Performance, daraus setzt sich dein Ranking und der Algorithmus zusammen. Und das kann man jetzt wieder unterteilen und das werden wir jetzt gleich einmal tun. Ich denke, viele von euch werden vermuten, was damit einspielt. Wir fangen aber mal an bei der Performance. Ja, wenn man sich überlegt, dass das Ranking sich aus der Performance und der Relevanz zusammensetzt, dann wird auch schon relativ klar, dass da noch mehrere Faktoren mit eingehen. Und die Faktoren schauen wir uns jetzt wirklich im Einzelnen mal an. Viele von euch vermuten wahrscheinlich, Performance hat was mit dem, ja wie performt dein Artikel im Vergleich zur Konkurrenz auf Amazon zu tun. Ja? Und welche Faktoren könnten da eingehen? Logischerweise natürlich der Absatz. Das heißt, auf der einen Seite geht der Absatz mit ein. Was geht noch mit ein? Was könnte da noch mit eingehen? Natürlich die Conversion Rate. Und als letztes, was führt zu einer Conversion Rate oder was führt zu Absatz? Klicks, logischerweise. Ne? So. Das heißt, das sind die drei Faktoren, aus denen sich deine Performance zusammensetzt. Aus also der Hand Amazon, deine Performance mit dem, der Konkurrenten vergleicht. Das heißt, wenn du viele Klicks hast, schlechte Conversion, ein anderer Konkurrent hat weniger Klicks, mehr Conversion, ja, dann bist du schlechter als der Konkurrent in dem Falle. Wenn du aber 30 Mal so viele Klicks bekommst und trotzdem eine schlechtere Conversion bekommst, könntest du auch besser sein als der Konkurrent. Ne? So, das heißt, im Endeffekt sind es ein Mischmasch hier raus. Du brauchst gute Klickzahlen, eine gute Conversion Rate und gute Absatzzahlen. Und wenn du das hinkriegst, dann bist du wirklich ein relevanter Artikel. Und jetzt ist natürlich eine Sache, das kann man auch noch mal unterteilen. Woraus setzen denn sich der Absatz und die Conversion zusammen? Hast du eine Idee? Warum oh, frage ich eigentlich? <lacht> ja, der Absatz und die Conversion. Logischerweise, weil wann kauft jemand deinen Artikel? Wenn ihm was gefällt, das, was er sieht. Das heißt, Beschreibung. Titel, Bilder, Bewertung und, und, und, ja, wenn, wenn, wenn die ganzen Grundparameter stimmen und gut sind, dann schafft ihr Klicks, Conversion Rate und vor allem Absatz am Ende des Tages, ja, und dann kauft derjenige deinen Artikel und wenn da bist du eventuell besser als die Konkurrenz. Jetzt kommen wir aber zum wichtigen Punkt, denn ich sage mal so, die Klicks, die mache ich jetzt mal so, weil da sieht der Kunde ja nicht alle deine Parameter, sondern nur beispielsweise das Titelbild, den Titel und die Bewertung. Ja. So, das heißt, der geht nur minimal mit ein dort. Wenn du aber jetzt darauf eingehst, ja, dass, sich die, dass sich das alles aus den Grundparametern, die wir immer anpreisen, zusammensetzt, dann weißt du, was deine Aufgabe ist. Bring das in Ordnung und nach oben hin wird alles in Ordnung sein. Und jetzt gehen wir einmal zum anderen Punkt über und dann werden noch ein paar Sachen klar und das ist die Relevanz. Wie setzt sich die Relevanz eigentlich zusammen? Wie sucht Amazon aus, welcher Artikel wo platziert wird? Ne? Natürlich aus Performance Relevanz, das haben wir gerade gelernt, aber natürlich aus den Keywords, die vorhanden sind. Ja? Das heißt, das ist einer der wichtigsten Punkte dabei und die Relevanz setzt sich eigentlich aus einem wichtigen Punkt zusammen. Und das sind deine Keywords. Das ist das, warum du überhaupt aufgefunden wirst. Wenn du keine Keywords, wo du indexiert für bist, angenommen, du hast jetzt ein Kissen ja, und du schreibst aber dein ganzes Listing, als wenn es eine Blume wäre dann bist du nicht relevant. Du wirst nicht indexiert für diese Keyword, weil, zumindest auch nicht gekauft, weil irgendwann wird dich Amazon gar nicht mehr ausspielen für das Keyword, weil es einfach nicht passt. Das heißt, deine Keywords müssen relevant sein zu dem Listing, zu deinem Produkt, zu der Performance. Das ist alles ein Einklang. Das ist ein Zirkel, der ineinander spielt. Eine Aufwärtsspirale, die immer beachtet werden muss. Ja? Und dieser Keywords, setzt sich aus mehreren Sachen zusammen. Ne? Das ist unter anderem jetzt beispielsweise die Keyword-Übereinstimmung. Ja? Was meine ich damit? Ja? angenommen deine Keywords stimmen mit der der Konkurrenz über angenommen du bist in einer Kategorie Amazon scrollt dein Listing matcht es mit dem der Konkurrenten und sieht okay aha es ist wirklich ein Kissen ja. so dann musst du dann, dann wirst du bei diesen Keywords ausgespielt und durch das hier wirst du dann bekommst du mehr Relevanz unter den jeweiligen Keywords kriegst mehr Performance wieder hier runter und wie gesagt das ist dann wie so eine Aufwärtsspirale die immer ja, ich habe es jetzt andersrum gezeichnet also andersrum wäre es richtig die immer weiter nach oben geht so jeder Sale unter jedem Keyword macht dich relevanter unter der Produktkategorie. Relevanter als die Konkurrenz, merk dir das immer. Es ist nicht unwichtig, genauso sind Longtails nicht unwichtig. Wenn du auf 100 Longtails mit 10 Suchvolumen rankst ja, und da auf Platz 1 bist, hast du vielleicht 1000 Suchvolumen und dann kannst du unter diesen Keywords vielleicht einfach 10-20% Conversion machen. Ja, wenn du das schaffst, bei 10, 10 Leute, 10% davon zu konvertieren, hast du vielleicht deine 50.0 Euro mehr Umsatz, die du sonst nicht hättest, hättest du nicht auf die Longtails gerankt. Das heißt, sehe nicht so, als wenn alle normalen Keywords unrelevant sind, sondern es gibt wirklich super viele relevante Keywords und auch die Longtails sind auch gerade im PPC super relevant. Ja? Und jetzt gibt es auch einen Parameter, der so zu beiden ein bisschen spielt. Ja? so Und deswegen mache ich das jetzt auch mal so. So, das ist jetzt nicht der Wichtigste oder sowas, aber es sind einfach Faktoren, die mit einspielen. Und das sind einfach die Grundeinstellungen. Ja? Das heißt, machst du FBA oder FBM, bist du in der richtigen Kategorie, hast du eine gute Verkäuferperformance, beantwortest du deine Nachrichten innerhalb von 24 Stunden. All diese Soft-Skills, Soft nenne ich sie mal, die sind relativ wichtig hier. Ja? Und daraus auf Basis diesen kompletten, komplettes äh, Ding, ja, basiert eigentlich der Algorithmus. Und der Algorithmus ist eigentlich nichts anderes, als dein Ranking. Wenn du weißt, wie der, der Algorithmus funktioniert, dann weißt du, wie du ranks. Wenn du weißt, wie du rankst, verstehst du den Algorithmus. So, und wenn du diese Faktoren beherzigst, dann geht es hoffentlich mit deinem Produkt so nach vorne. Wenn du aber schon hier scheiterst, dass du einen scheiß Titel hast, vielleicht FBM machst, und keine key falsche Keywords mit drin hast. Dann musst du dich nicht wundern, warum dein Artikel nicht gut wird. Aber stimmt das hier? Kannst du hier einen Haken drin machen, hier einen Haken dann da, da, da und da? Dann stimmen auch alle anderen Parameter. Ich hoffe, damit konnte ich so das Ganze ein bisschen näher voranbringen und dir ein bisschen ein Gefühl dafür geben, worauf das Ganze basiert. Und es sind immer die Keyfacts. es ist nicht der neueste Trick, es ist nicht nur der neueste Hack oder sonst irgendwas. Nein, es sind immer die Basic-Dinger, die dich zum Erfolg führen. Und das musst du beherzigen. Ja? Hört nicht auf irgendwelche Leute, die sagen, ich habe jetzt den neuen Ranking-Trick oder hier und dort, sondern beachtet einfach diese Skills und dann kommt ihr voran in eurem Business und nichts anderes. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen da und ein Abo. Ich freue mich aufs nächste Video und wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald, euer Anthony.